Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist die gesetzliche Interessensvertretung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In der Beratung werden wir versuchen, die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Probleme, Wünsche zu berücksichtigen und soweit weit als möglich ihnen Hilfestellung zu geben.